Oh Junge, Super Metroid, ähm, wir sind verwirrt, weil wir nicht wissen, was wir machen müssen, weil eigentlich sind wir schon weiter gewesen, aber bestimmte Umstände haben uns geführt, dass wir das jetzt nochmal spielen. Ja, mhm. ja, ja, ich, ich ah, habe keine ah. Ahnung. Auf jeden Fall hat Daniel, glaube ich, in der letzten Folge super äh, abgeliefert. Mhm. Ey, ich bin aber inzwischen besser. Das heißt, äh, das wird weniger ein Problem sein, hoffe ich. <lacht> ich meine, man kann ja nie wissen, ja, aber. Ich finde es ja. nicht besser. Das werden wir sehen in der nächsten Folge. Ist einige Zeit vergangen. Ich meine, ich hab Metroid Prime angefangen. Wow. Oh, Und komm gar nicht die, mehr ey. weiter. <lacht> mm, ja, super. Das klingt ja. wunderbar. Ja, aber ich mag die Musik. Ja, das ist auch die, alles. Die Eiswüste an, ist das cool. ist auch alles, was man am Spiel mag. <lacht> Nein, nee, die Atmosphäre ist gut im Spiel. Absolut. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Höhlen von Markmore gesehen habe. Ja, die sieht man öfters. Ups. Warum tu deinen Finger weg? Der hat sich schon mal der, der, ist, der ist nicht mal gewaschen, Daniel! Hallo? Der quetscht die Insekten. Das, das hat nichts gebracht. Hier gab's nichts. Ja, ähm. Ja, wir hatten, wir hatten einiges geholt, was wir, ich glaub, zwei Items ja. fehlen uns. Zwei, es waren definitiv mehr. Haben oh. wir, Speedbooster haben wir nicht, ne? Nicht mehr. <lacht> Gut, dann haben wir schon mal drei Items. Die wir noch holen müssen. Es waren auch viele kleine Items, die wir ja. jetzt nicht mehr haben. Ja, aber Alter, hast du die, die findet Sprung man gesehen? schon, die sind, die sind auf dem Weg gewesen immer ja okay. meistens meistens wenn nicht kannst du dich äh, ja ich wieder daran erinnern ging es hier weit runter nee keine ahnung ob ich, oh, ich glaube hier war hier hier hier hätten wir den various suit gebraucht nee ja den hätten wir gebraucht den hatten wir auch <lacht> haben wir den eigentlich den various suit den hat oder haben wir ihn jetzt ah. Den haben wir. Ah, den haben wir sogar, okay. Das habe ich wir nicht erkannt. Den müssen wir von Quaid haben. Das stimmt. Achso, jetzt, ähm. Oh Gott, diese Viecher. Oh, ja, hier bin ich gar nicht ganz gut durchgekommen. Warte mal. Ja, ja, egal, das weiß eh keiner, wie gut du durchgekommen bist. Das stimmt. Natürlich. <lacht> die guten Stellen, die bleiben natürlich äh, äh, vorweggenommen. überlege gerade, sollten wir unten lang oder nicht? Ich weiß nicht. Na, gucken wir einfach mal, ich meine, das ist ja kein Problem. Das ich glaube keiner. Ich glaube, wir hätten den anderen Weg lang gehen können. Das wäre eine Sackgasse gewesen, denke ich. Ja, wir können. Ah genau, hier auf die Plattform warten und dann müssen wir. <lacht> Das kriegen, Alter, das, das geht viel zu schnell hinweg. Beim letzten Mal hatte ich es besser hingekriegt. Da muss ich jetzt auch gleich auf eine andere Plattform, oder? Nee. Nee, nee gleich ist... Alter. Okay. Skill. okay, Okay. Ja, Skill. Miyamoto mhm. ist stolz auf dich, wenn er aus dem Knast rauskommt. <lacht> oh, Miyamoto... Ja, Miyamoto, ähm... Wir, wir wollen nicht über ihn reden, er hat schlimme Sachen getan. Genau. Ah Er ja, hat sich verändert. Das hier, das habt ihr, glaube ich, beim letzten Mal schon gesehen. Das müssen wir jetzt hier neu machen, wegen Daniel. <lacht> nee, die Schuld geben. Da oben bist du nicht finde ich mein Freund. Ich weiß. Ha. Oh, warte, irgendwie hab ich's auf die andere Seite geschafft, glaube ich. Ich habe mich... Ja, doch, das, weil ich mehr Leben hat hatte. Ich hab, ja, ich hab ja noch privat ein bisschen gespielt. Weil ich mehr mein Leben hatte, hab ich mich halt von den Stacheln treffen. Das sind wir weitergerannt. Ich weiß aber nicht mehr, was es da gab. Vielleicht bilde ich mir das auch mal ein. Es äh, gab da nichts und ich bin wieder verzweifelt zurückgegangen. <lacht> das ist auch eine gute Idee. Ja. Leute, äh. Läuft bei dir das Spiel auch gerade eingefroren? Mhm. Mm das das war weird. Nintendo ist echt nicht mehr so stark, wie er mal war. Du meinst, die Switch. <lacht> Spielen wir Spielen doch auch. alle, dass die Switch schlechter ist als der Super Nintendo und der NES. Zusammen. ihr habt, habt gerade den Proof bekommen dafür. Mhm. Ah, genau. Hier gab es den Mister-Container, da bin ich weitergerannt mhm. und das war lustig. Und da kommen wir noch nicht rüber, weil uns noch äh, ein Item fehlt. Genau. Alter, das war ein sicker Sprung. Ja, man. Und immer wieder tauchen diese Seepferdchen auf. Diese Seepferdchen. Aber auch nur wegen der Kopfform. Hm. Rechts müssen irgendwo die Speedbooster sein. Keine Ja nee, auch nicht. Ich aber weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist keine ja. Fake-Name, ernsthaft? Ah, da oben, da oben! Ja, ja, da ging es oben weiter. Ja. Also das ist manchmal schon hart, aber. Muss ich echt nee, auf Nee, man sieht's verlassen. mal. Meistens sieht man's. Oh, bei die Karte jetzt auch gezeigt. Hier war war hier nicht ein Boss. Ich habe irgendwie einen Boss äh, im Kopf. Great. <lacht> nee. Den Der kommt ja am dritten. Ah, ja. Ja, hier, hier gibt's jetzt das, was wir haben wollen. Okay, wir haben, denke ich, äh ja. Jetzt sollte der Rest eigentlich kein Problem sein. Oh Junge, jetzt gleich, jetzt gleich geht's richtig ab, Leute. Mhm. Dann Speed Booster. Ich muss einen Speedbooster. Ich glaube, hier das ist cool. cool. War hier ein Item? Egal, wir können es eh nicht ausprobieren, weil äh, Leute, wir werden jetzt sterben. <lacht> Das das zumindest ist eventuell. Was ich auch eine lange Zeit immer so gesehen habe, ich dachte immer, das wäre Lava, aber das ist eigentlich Säure. Ich hab's immer als Lava bezeichnet. <lacht> Wie wir gerade diese Gegner getötet haben im Spiel. <lacht> ja. Einfach kalt, Wir hätten hat, keinen Grund dazu gehabt. Ja. Wir waren einfach nur zu schnell. Wir waren auf Speed. Ähm, ja. Deswegen. Ich würde gerne noch. <lacht> ich würde gerne noch, ne? ich, ich würd gern noch den ja. anderen Weg lang gehen. runter ja da, da unten war ja. noch der weg mit dem mit dem speedbooster wo wir dann nicht mehr weiterkamen äh. oder nein ich keine ahnung ich wollte halt noch den anderen weg gehen die andere tür die wir nicht genommen haben das wollte ich noch das machen. das wäre vorteil <lacht> das war mein erstes hier noch so Ich kann die Stelle. Sag nicht. Das ist okay. Ja, ich bin ja. ruhig. Das ist so bitter. Okay, wir, wir können hier nicht weiter. Wir brauchen hier noch ein Item. Genau. Das hatten wir auch. Ah ja, mm. okay. Waren wir da? Ich weiß es nicht. Kommt kommen da eh nicht weiter. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Egal, wir heilen uns jetzt mal auf. Äh, das war ja hier relativ in der Nähe. So viel Leben verliert man eh nicht hier an der Stelle von daher. Ja. ja. Willst du uns was zeigen, Rocky? Ja. <lacht> Irgendwie erinnert mich das hier an äh, Bowser's Inside-Story. Bowser's Inside-Story? Ja. ja, äh, RIP ah, Alpha ja. Dream an dieser Stelle. Ja, ja, RIP Alpha Dream. Wir werden euch vermissen. Ja. Aber wir werden euch vor allem dafür lassen, dass es keinen machen, die 2 Remake gab. Uff. Ja. Du, du übernimmst diese Aussage jetzt, Daniel. Ich übernehme alles. Ich bin noch hm. äh wieder Kuckuck und dachte, der muss immer alles äh, zustimmen, sonst wird er rausgeworfen. <lacht> ja. Ja, das das, das. Das könnte... harte Leben eines Players. Mm. Unterschätzt das nicht. Sehr, sehr hart. Ähm. Wo war das mit dem. Das war hier, oder? Ich habe keine Ahnung, wo das war gerade. ich das auch hier mit dem Rennen? Ja. Ja Alter Alter Samus, sie ist so schnell hm. Da ist ein Speicher statt Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir weiter äh, lang gegangen sind Äh, aber das glaub, wir sind scheint glaube zu glaub, sein Ja, ich glaube, wir sind einfach nur dann später aus dem Gebiet gegangen Ich weiß es nicht kommen Nachdem wir, wir den Eisberg hatten sind wir gegangen Ich glaube, hier braucht man den Warrior Suit Nee. Hier kommen wir nicht weiter <lacht> Hm. Ähm. vielleicht ich etwas Schleichen. weiter oben. Ich glaube, nachdem wir die High Jump Boots hatten. Gehen wir mal hier weiter. Ah, das können wir jetzt machen. Ah, ja. Da kommen das wir auch nicht lieb. weiter. Oh, Mann. Ich brauche euch plattform nicht. So. Oh ja, hier ein Schild erinnere ich mich. Was, was wir in Irgendw irgendeinem Part gesagt haben, was denn? Dass es den Power Grip gibt. Oder irgendwie sowas. Ja, ja den, den gibt's aber. Den gibt's es, glaube ich, in dem Spiel nicht. Den gibt's hier nicht, nee. Das hat mich schockiert. Das weißt ist du, so ein nützliches Item und den gibt es hier einfach. Weißt du, welches Item wir jetzt kriegen werden? Ice Beam? Ja. Ups. <lacht> <lacht> ich, ich meine, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es muss der Eisbeam aber, sein. Weil wir sonst aber, nicht weiterkommen ohne Eisbeam. Genau, das deswegen. <lacht> Seht ihr, da hätte man jetzt. Da hätte man jetzt den ähm, Power Group gebraucht, okay. Ja, Und die gibt es schon im Spiel nicht. Ja, Motor ist schuld. Mir Moto ist echt ein Versager. Mir <lacht> <lacht> der, der Versager. Kriegt er ist einfach Filter getaucht. <lacht> er hat ganz schlimme Sachen getan. Okay, Versprechungen, gibt's. die nicht eingehalten wurden. <lacht> Grüße gehen raus an Johnny, der kein Pikmin 4 bekommen wird, weil es ist in der Area 51 leider. Und wurde so, in die Area 52 gebracht. Ja. Da war ich auch, aber dann dachte ich mir so, <lacht> ey, eh, nee, lassen wir mal lieber. Also hab ich da nicht vorbei gerannt? <lacht> ich, bin, ich bin da vorbei gerannt, äh, ich habe auch Pikmin 4 da äh, angespielt, aber ich, ich sag lieber nichts dazu. Was kommt noch äh, die, die, die Miyamoto Mafia? Deswegen ist halt, ähm, ich weiß nicht was du für Leute da hattest, aber bei mir war es so, dass, äh, ich wollte es anspielen, aber die haben gesagt, wenn ich es anspiele, muss ich dafür mit meinem Leben zahlen. So dafür, ja. dass ich es anspielen darf und deswegen habe ich es nicht gemacht. Da dachte ich mir, das ist mir nicht wert. <lacht> wenn du es anspielen spielst, bist du sowieso dein Leben los. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich, ich sag nichts dazu, weil ich, ich hab mich mit der Mafia von Miyamoto einigen können. Und die meinten, ja, du darfst spielen, aber du, du, du erzählst nichts über äh, das Gameplay und alles. Und das tue ich auch nicht. Weil ich mich Spoiler: Es ist so wie die ersten drei Teile. Was? Es ist wie, so wie die ersten drei Teile. Hm. Hier können wir übrigens äh, die Rohre zerstören, aber es bringt noch nichts. Ja genau, das hatten wir ja dann bitte feststellen müssen. Ja. Auch da finde ich den Gravity Suit. War ja, das ah, nicht irgendwie so? Gab's, hatten wir hier nicht noch ein Item, was wir holen konnten? Also genau hier in diesem Block? Komm mir da hoch. Vielleicht ein bisschen Container, ich habe aber keine Ahnung. Wenn, aber wenn, dann hätten wir den wahrscheinlich schon geholt. Und eine Sache, ähm, was ich tatsächlich auch so ein bisschen vernommen habe, ist, der Ice Beam ist scheinbar nicht so beliebt. Echt ist geil, was das willst du denn machen, wenn, wenn oh wir Metroids auf einmal kommen, die du alle aber schon im letzten Teil getötet hast? Oh mein Gott, die sind so nervig, <lacht> ja, du hast ja, an, in Metroid 2 hat man ja an sich alle äh, Metroids getötet, die es gibt, bis mhm. aufs Baby-Metroid und äh, man braucht ja den Ice Beam, um überhaupt Metroids zu besiegen, also ja. Bringt leider nichts, ja. wenn, es, wenn, es, wenn es noch Metroids, äh, wenn es keine Metroids mehr gibt. Ja, nee, ah. Oh Junge, das macht Spaß hier wieder hochzuklettern. Kann vorstellen. Wo geht? The fuck? Hallo? Mhm. Hallo, lass mich durch! So, von dem kriegt man immer Powerbomben. Wenn, äh, wenn man sie hat, natürlich. Das ist immer so scheinbar. Und das ist komplett random. Warum ist dieser Gegner dort? Weil es so ist. Willst du etwas sagen, die die Warte schuld ist? Ja. Gut, das finde ich für mich auch. Ähm, ich glaube, da können wir items... Ich würde sagen, wir, wir konzentrieren uns erstmal auf die Story. Ja. Ich glaube, wir werden hier sowieso ich weiß nicht, ob man hier noch mal irgendwann durch muss, aber vielleicht. Das ist alles eine hm. Frage der Perspektive. Bist du dir ganz sicher? Hm. So, ich hoffe, Daniel erinnert sich noch an einen äh, Missercontainer. Hm, <lacht> dann mal überlegen. Den habe ich dir ausführlich gezeigt. Irgendwo in der Wand wahrscheinlich. Der hat mir schon geholt. Der hat mich schon geholt. Also in dem Dings. In den äh, gelöschten Aufnahmen. Hier drin oder nicht? Nein. Wir sind noch nicht da, aber du wirst es gleich, denke ich, wissen, wenn wir in den Raum kommen. Das will ich hoffen. Sonst machst du mich traurig. Und das will ich gar nicht. Tust du aber. Scheiße. Ja <lacht> Das habe ich falsch gemacht? Ich werde ja auch nicht sagen, wenn wir in dem Raum sind übrigens Ah genau, der ist jetzt, wir sind doch hier Der ist genau unter der Röhre, du hast mir ja das ja. Äh, Also das Level-Design dort erklärt das. Ja, äh, man sieht hier auf jeden Fall äh, diese ganzen Was auch immer Käfer Die sehen wir auch die anderen Räume und hier ist der einzige Ohne das. und wir brauchen oh, wir brauchen auch die Powerbomben vorher und vor allem das sieht auch so böse aus weil davor gab es ja solche teile wo man nicht reinspringen durfte und da schon mm. das ist unfair. so unfair Warte, wir brauchen die powerbomben die, die gab es ja auf jeden fall irgendwo um die ecke ich glaube das vielleicht so hier oh, oh, lol. ja man, ja, sieht, ja, man doch, sieht das, man das sieht, müsste eigentlich man sieht ja dass da was ist das muss auch so sein anders kommen wir auch nicht weg so bin ich mir zumindest so sicher. So, da sind's da Powerbomben. Alles klar. Yay, wir haben <lacht> ziemlich viel nachgeholt, denke ich. LOL, was? Also, meinst ich... Haben wir den geholt? Ich weiß es nicht, aber eigentlich... Eigentlich ist es immer sinnvoll, wenn man eine Powerbomb das erstmal kriegt in einem Metroid Game, dass man die direkt benutzt in demselben Raum. Es macht, macht eigentlich immer Sinn, Items, die man neu bekommt, direkt mal im Raum zu testen, ob es nicht vielleicht irgendwo lang geht. Wobei, hier sind auch diese Gegner, wo man durchfallen könnte, aber da sind keine. Aber da ist kein Item. Das ist halt nur in diesem einen Raum, weil, naja. Das ist das Einzige in dem Raum, was so aussieht. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht ob man da durchfahren kann, aber ich es jetzt eigentlich nicht testen, weil die Gegner kacken. Ja. Kommt und nachvollziehbar. Kannst du dich mit dem Powerbomb mehr oder ist egal. <lacht> die Powerbomb würde ich jetzt eigentlich... Wobei ich hätte sie eher einsetzen müssen. Egal. Hier sind noch weitere Powerbomben. Yay. Das, das ist super. Oh, das hat wehgetan. Lol. Aber ja, soweit ich weiß, müssen wir jetzt nach North Fair, oder? Ähm, Auf jeden Fall zu einem coolen Boss. Ja, aber äh, wir sind jetzt eher am Ende schon. Echt, lol. Ja, wir haben einiges geschafft. Ich weiß gar nicht. Wir sind weiter gekommen als, als, als früher. Also, ja, profitiert ein bisschen davon. Ähm, ja, das war's. Und beim nächsten Mal ist Daniel dann dran beim Spielen. Und oh nein. Oh doch. <lacht> <lacht> ja. Und, und wenn ihr nicht wollt, dass der, dass der böse Miyamoto zu euch nach Hause kommt, like dieses Video. Ciao. Tschüss.